Wie geht's dir denn? Was ah, arbeitest du denn jetzt? Ja, das ist ganz toll. Ich arbeite den ganzen Tag mit dir. Mann, dann hast du ja ein riesen Oh, das ist ja schön. Ja, ich bin Metzger. Oh! oh. <lacht> ich war mal Mitglied bei den Wandervögeln, aber die wollten immer nur wandern. <lacht> du, Ja. Uwe, ich habe einen Bahnwitz, aber ich weiß nicht, ob der ankommt. <lacht>